Hallo und willkommen zu diesem Capstone-Video. Wir sollen diesen Term auf einen gemeinsamen Bruch bringen und danach so weit wie möglich kürzen und vereinfachen. Dazu verwandle ich einmal diesen ersten Teil des Terms auch in einen Bruch, denn äh, wir haben ja hier noch keinen Zähler und Nenner, das lässt sich ganz einfach bewerkstelligen, nämlich durch 1, Hinschreibe, das klappt immer bei Termen, das darf man immer machen. Beim Multiplizieren von Brüchen gilt Zähler mal Zähler durch Nenner mal Nenner. Also schreibe ich jetzt einmal den Term auf einen Bruch, indem ich die Faktoren beider Terme abschreibe. 4 mal x mal y y² mal 2 mal x. Und im Nenner 1 mal 3 mal y hoch 3. Wobei ich das mal 1 natürlich nicht abschreiben brauche. Jetzt schauen wir nach, was wir kürzen können. Und wir finden nicht allzu viele gemeinsame Faktoren. Gerade mal y hoch 3 und y Quadrat kommt hier vor. Ansonsten haben wir keine Terme, die wir kürzen können. Also y hoch 3 und y hoch 2, wenn ich hier kürze, bleibt mir ein Faktor y im Nenner übrig, denn das bedeutet ja y mal y, das bedeutet y mal y mal y, eines davon bleibt also übrig. Ansonsten multiplizieren wir aus, 4 mal 2 ist 8, x mal x ergibt, x² und im Nenner wie gesagt 3 und 1y, also 3 mal y. Somit haben wir den ursprünglichen Term auf einen Bruch gebracht und so weit wie möglich gekürzt. Damit ist das Beispiel fertig gelöst.